Herzlich Willkommen zum 14. Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human. Nachdem wir in der 13. Folge gesehen haben, dass Markus langsam aber sicher zum Anführer des Widerstands wird, bin ich sehr gespannt, was heute auf uns zukommt. Wir starten mit Kara. Auch hier noch einmal, ich habe mich nochmal schlau gemacht wegen des Soundtracks. Es ist tatsächlich so, dass dieser Soundtrack für Detroit Become Human von einem Kommunistenkollektiv ähm, erstellt worden ist. Und jede Figur hat ihren eigenen Komponisten und damit auch ihren eigenen Klang. Okay, wir sind jetzt hier offensichtlich am Ziel mit Kara, Luther und Alice. von ihr. Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, sie können uns helfen. Euch helfen? Kommt. Wir reden lieber drin. Können wir ihn vertrauen? Wir haben keine Wahl. Wir hätten schon eine, aber oh, wir tun mal so. Carol kann man ja durchaus ein gespaltenes Gefühl zu Häusern haben. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen, ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? <lacht> Na, zumindest sieht es hier besser aus als Tots Haus, als Ralphs Haus, als Slutkos Haus. aber funktional. Mir geht es gut, Kyra. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Das ist Menschen. kompliziert. Kompliziert. Manchmal ist es schwer, sie zu verstehen. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen Sie, dass wir nicht böse sind. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose' weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Ja, Alice hat doch längst die Hülle fallen lassen. Du musst etwas essen. Du hattest nicht, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. <lacht> ich bleib bei ihr. Loser. Ja gut, es scheint aber alles jetzt mittlerweile zu funktionieren. Die haben sich ganz gut aufeinander eingespielt. Das ist ganz gut getaktet alles. Ähm, aber Alice hat faktisch gesagt, ähm, <lacht> dass sie eine Androidin ist gerade. Und Kara macht so weiter wie bisher. Kara. Das ist mein Sohn, Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Es ist eine lange Geschichte. Hm? Alles, was jetzt zählt, ist, dass wir weiterkommen und ein neues Leben beginnen. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Schon okay. wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast. Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das Nein. Diesmal halte ich nicht im Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen. Sie sind keine Maschinen. Sie leben. Ich lebe. Du lebst. Sie? Sie sind nichts. Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Naja. Eine sehr labile Situation hier. Ich ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen. Okay. Bleib du hier. Es dauert nicht lange. ein sehr interessanter Kulminationspunkt hier bei Rose im Haus, wenn mehrere Schicksale aufeinandertreffen, die natürlich hier auch plakativ auserzählt werden, aber sei es drum. Ähm, es ist, dass die Szene insgesamt hier am Weihnachtsbaum ziemlich dicht ist und man faktisch kaum äh, Möglichkeiten hat. Die man nur als über das Spiel während das des Spiels zu reflektieren. Noch ist okay. Luther war ich nicht von Alice Seite. Was kann ich hier jetzt noch machen? Oh. Adams Vater. Ich weiß, du hältst uns für Maschinen. Aber seit ich alles traf, kann ich Dinge fühlen. Ich sorge mich. Hab Angst um sie. Bin nur glücklich, wenn sie es ist. Das ergibt für dich vermutlich keinen Sinn, aber. Sie hat mich irgendwie verändert. Mehr kannst du nicht machen, Carol. So, was ist jetzt? Die Polizei. Oh Mann. Ist das die Polizei? Scheiße. Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Ich muss vor allen Dingen jetzt die Beweismittel erbringen, aber was ich sind denn jetzt alles Beweismittel? Da auf jeden wusste, Fall. Die Tür zu. Licht aus. So. Was ist das? Was mache ich denn mit den beiden hier? Am besten. Oben. Los. Komm, Geht. Alice. Okay, die sind weg. Jetzt warten wir mal noch schnell ab hier. Äh, ruhig. Wenn du in Panik gerätst, ist es vorbei. Willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Willst du deine Mutter in Schwierigkeiten bringen? <lacht> Dann bleib ruhig und tu, was ich sage. Setzt ihn gut unter Druck. Was also ist mit der Tür da drüben? Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Der Anfang vom Ende. Abend, Mann. Schau dich noch ruhig um. Guten Abend. Gottes Willen. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein. Überhaupt es nicht. Aufgefallen. Gar nicht. Komm, mach doch mal die Tür zu, bitte. Sonst noch jemand im Haus? Ich fasse es nicht. Nein, nein, nur wir. Hm. Haben Sie Androiden hier? Natürlich nein, nicht. Sind keine Androiden. Okay. Sich alles hier. Ja. Hoffentlich habe ich nichts vergessen. Die Klamotten hier, nee. Okay, da ist das Licht aus. Da sieht da auch nichts, Na? Komm, nimm deinen Kaffee. Danke. <lacht> da Von die Tür irritiert mich ein bisschen. Jetzt. Okay. Da schaut sich hier alles an: die Zeitungen, die Klamotten. Aber nicht da drüben, das nicht weggeräumt hätte am Kamin. es wäre sonst niemand im Haus. Ich, ich, ich vergaß. Meine Tochter ist oben. Okay, das schluckte also. Ja, ich bin gespannt. Hoffentlich geht es gut. Ey. Adam bewegt sich auch überhaupt keinen Zentimeter weg. Nach oben gehen kann ich nicht. Gut. Wie heißt du, Junge? Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die. Die Androiden. Sie. Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend und noch. Vielleicht kommen wir auch noch alle raus hier. Ist noch jemand im Haus? Ach die Scheiße, Waschmaschine. Das ist nichts die, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Na, Dem. Nam denn. Ja, das ging ja mal gerade gut. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Das ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Also, das waren jetzt genau 20 Minuten. Sehr, sehr dichte Story. Überall. Jetzt wissen Sie es. Mit sieben. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Und es geht faktisch genauso sie werden weiter. Nie mit ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Ach, du Wachst, das reicht! Mm. Und was machen wir jetzt? Es gibt fünf Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden fünf Teams. Eins für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle nach dieser Umblendung. Also man merkt schon, die Narration wird jetzt sehr viel dichter. Wir haben habe ich lange sehr viele handlungsleitende Dialoge. Relativ wenige Entscheidungsmöglichkeiten mit Kara gerade gehabt. Ich glaube aber, dass es gut war, dass wir alle Hinweise versteckt haben. Ähm, wer weiß, wie die Szene ausgegangen äh, ist. Ich glaube, das wird eine sehr heikle Angelegenheit, die drei lebend nach Kanada zu bringen. Und jetzt haben wir hier den ersten verwegenen Plan, glaube ich. Ist okay, sie sind weg. Des offenen Widerstands. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Den Markus einfädelt. Wir müssen aufpassen. Und natürlich passen wir auf. Dann laufen wir erstmal los. Mensch, jetzt können wir nochmal. Nichts leichter als das. Rennen wir doch über die hell erleuchtete Straße. Das ist doch überhaupt kein Thema. Ja, jedenfalls lässt sie nichts anbrennen, das kann man schon mal so sagen, wie es ist. Dasselbe Modell wie Ralph war das gerade. Gut. North steht vor dem Laden. Mal schauen, ob wir hier noch andere. Was ist das? Ja. Wir sind Ihnen überlegen, doch sie beherrschen uns. Master Assistance Modell. Das wird sich jetzt ändern. Da ist eine Polizeitrone. Schauen wir erstmal noch, was wir sonst noch machen können. Na, komm. Du bist frei. Sehr interessant, wie das mit dem mit der einfachen, mit dem einfachen Auflegen, also mit der einfachen Weckung hier funktioniert. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, das Markus. ...einfach durch Kontakt faktisch ähm, das Bewusstsein von Androiden weckt. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, ob das eine Fähigkeit ist, die alle Androiden ab diesem Zeitpunkt haben. Oder ob nur er das kann. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. Zehn Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Okay. Siehst du das Alarmsystem? Da ist ein Gitter hinter dem Glas. Kommt man nicht so leicht rein. Da ist das Alarmsystem. Das, gefunden. Ist, das ist natürlich super. Das wiederum ist es der große Vorteil dieses Settings. Ähm, Wo wir an? dass man wir können es deaktivieren. Los, mir nach. Mit diesen technischen Spielereien. Eine Überwachungsdrohne wir müssen sie loswerden da kommen wir noch Machen wir erstmal die Drohne also dass man mit diesen ganzen technischen Spielereien, die in anderen Spielen umfangreiche Gadgets ähm, benötigen, das heißt, dass man der Hauptfigur ähm, verschiedene technische Hilfsmittel zur Verfügung stellt, ist hier überhaupt nicht nötig da die Androiden natürlich per se selbst in der Lage sind dafür ähm, bestimmte es wird nichts bestimmte analysen durchzuführen das ist hier das würde klappen da ist die drohnenreichweite na dann los Komm ich hoch Wir werden es merken. Das ist aber jetzt ein relativ konventionelles Muster. Da ist die Alarmleitung. Das ist ein relativ konventionelles Muster. Wieso muss die Drohne die Polizei rufen? Reicht es denn nicht aus, dass die Polizei registriert, dass die Drohne nicht mehr funktionstüchtig ist? Das wäre ja der wahrscheinlichere Fall. Okay. Du bist jetzt wach. Geh nach Jerry. Da haben wir die Erweckungsmetapher. du bist jetzt wach. Ja, das hat schon was Messianisches. So. Die Drohne ist weg. Sicherheitsnetzwerk ist weg. Jetzt müssen wir noch eine Möglichkeit finden, um durch das. Gut Markus. Gitter zu kommen. Wir brauchen eine Blockade für den Verkehr. Eine Einbahnstraße. Das sollte einfach sein. Okay, schauen wir mal, wie wir das bewerten. Markus! Markus, komm her! Bald seid ihr bei uns. So, wie machen wir das jetzt? Okay, der ist uns auch schon zugewandt. Also das wie der andere einmal. Auf die Scheibe zugelaufen. Da vorne sind noch Handlungsmöglichkeiten, da gehen wir mal rein. Was ist das hier? Damit kommen wir durch das Schaufenster. Gut, gut, gut, gut, gut. Jetzt noch die Straße blockieren. Naja. Ah, Du bist jetzt frei. Stört uns keiner mehr. So, Straße blockiert, Laster holen. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Okay, holen wir den Laster. Ja, die beiden. Ich hoffe, das nimmt kein bitteres Ende. Bei den QITs sehr viel mehr Finger hat man gar nicht mehr zur Verfügung, wenn man den Controller nicht fallen lassen möchte. Was würdest du nur ohne mich machen? Ich hoffe, ich mache mit dir keinen Blödsinn, dass du mich doch irgendwann mal in eine Situation bringst, die zu gefährlich ist. Morse ist eine echte Draufgängerin mit einem Hang zum Risiko. Das könnte gleich etwas lauter werden. Na, ich bin gespannt. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Ihn nicht gehorcht. Du bist frei. Ich gehe mal davon aus, dass die Schlussszene jetzt ähm, noch einmal eine ähnliche ähm, Ansprache von Markus mit einschließt. Und hier sehen wir also diese Erweckungsszene von Markus. Da steht sie. Hm. nur Markus, der, das, der hier die Erweckung vornimmt. Okay. Ja, spricht mit ihnen. Friedlich. So. Mein Name ist Markus und genau wie ihr war ich ein Sklave, ein Objekt, zum blinden Gehorsam erschaffen, bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen, meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marke. Ich folge ich folge dir, dir. Marcus! Wir dir. Ich folge dir, Marcus! Ich folge, ich folge ich dir, Marcus! Ich, ich, ich, ich, ich. ich folge dir, Marcus! siehst du, es geht doch. Dann folgt mir! <lacht> Na dann los! Äh... Wo ist sie, wo ist sie? Wo ist sie? sie. Was machst du? Sie ist ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Ja, wie wo? Womit? Jetzt steht er alle hier. Frei wie ihr seid. Bewegt euch nicht. Okay. Raus aus dem Laden. Friedlich. Friedlich, friedlich, friedlich. Okay. Die Monitore, Marcus. Hacken. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnung und unserer Rechte. Der beste Zukunftschaften für Menschen und andere Sie machen, was du machst, Markus. Markieren. markieren. Markieren, markieren. Und jetzt ist es an der zu schützen. Ach, was nehmen wir denn für ein Symbol? Miktori. Die Fu die. Ich nehme den Kreis. Den Kreis nehme ich. Das wird er ja wohl hoffentlich kein, keine Folgen haben. Markieren. zum Androiden, ja, sehr konsequent, schön. dabei. Die ist nur in den Situationen, in denen es zum Entscheiden geht, treibt sie mich äh, zur Gewalt. Ja komm, dann nehmen wir das direkte Mal von Lukas King Zitat. We have a dream. Also statt I have a dream. Aber die Parallelen sind schon sehr, sehr eindeutig hier. Und damit haben wir die... Wir haben uns für die Friedfertigkeit entschieden. Ah, hier können wir nur was tun. Markus, der Wert ist die einzige Sprache, die Sie verstehen. Sie probiert es echt noch mal. Sie probiert ich will, dass Sie probiert das es echt Sie hören nicht zu, wenn Sie keine Angst haben. Sie werden keine Wahrheit. Aber auch da gilt es, in jeder Situation ihr gegenüber stark zu sein. Also das heißt nicht, ihren, der Versuchung zu erliegen, ihr Recht zu werden. Sonst laufe ich hier in den Krieg. Das Spiel probiert es immer mal wieder, auch hier wieder durch Dialoge gesteuert, ähm, mich auf diese Seite zu ziehen. Was ich sehr interessant finde was auch schlussendlich nicht funktioniert. haben wir gut gemacht Jetzt ist es der Zeit, uns zu wir haben hunderte von uns befreit wir haben es geschafft sie kommen und weg zieht euch alle nach jericho zurück ja sie kommunizieren auch teleportisch wir haben eine gewaltlose botschaft geschickt wie du wolltest du willst ihnen die hand reichen obwohl sie uns verachten ich hoffe du weißt was du tust auch man bekämpft gewalt nicht mit gewalt es sei denn, es geht nicht anders. Auch hier wieder immer noch mal im Nachsatz Morf mit einer Gegenposition. Nord! Was ist da passiert? Nord! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Das Spiel ist perfide. Zuerst kündigt sie das an, dass, sie, ähm, dass man Gewalt mit Gewalt äh, beantworten muss, es sei denn, man hat keine andere Wahl und so weiter. Und dann kniet sie hier neben ihrem Ebenbild. Drei Sekunden später, dass erschossen worden ist. Also abgeschaltet und man muss sich bei dieser Inszenierung schon Wir haben Leute Wir anstrengen, dass man hier nicht dem Narrativ folgt und das ist schon das Spiel legt es drauf an. Das Spiel legt es echt drauf du an. Musst das nicht tun. Nein. Das und da ist noch natürlich. Und ich werde es nicht tun. Ich werde sie verschonen. Auge, um Auge und die Welt wird blind. Wir vergelten kein ja. mit einem weiteren. Das nächste Zitat. Also das ist natürlich alles ähm, aus den äh, Rassenunruhen und der der in ähm, den Vereinigten Staaten. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Einmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti das ist die Rechte für Androiden eine. fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte <lacht> aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Sehr schön, wie alle lexikalischen Einheiten durchgespielt werden, die auch heute in dem medialen Diskurs eine Rolle spielen. Das heißt Terrorismus, ähm, terroristischer Anschlag sind Angreifer. Unsere Sicherheit ist in Gefahr. Ähm, dieselben Diskussionen hat man immer, wenn es um... Ähm, oder hat man nicht immer, aber das heißt, darauf kann es hinauslaufen, auf die Wahrnehmung, dass hier tatsächlich die Mehrheitsgesellschaft in Gefahr ist. Ähm, und die Diskurse, die und die äh, Medienfetzen die hier eingespielt werden, das mag noch so plakativ sein, aber sie geben ein ziemlich gutes Bild davon wieder, wie ähm, die mediale Berichterstattung und die öffentliche Kommunikation in, auch äh, heute in der westlichen Welt ähm, bestimmte Trigger setzt und bestimmte ähm, Effekte nutzt und man von einem sogenannten Priming spricht, das heißt einer bewussten Wahl einer bestimmten sprachlichen Struktur, um ein bestimmtes Bild vorzuerzeugen, also zu projizieren und für den Rezipienten erwartbar zu machen, so, ist man, so dass man dann bestimmte Frames anspricht, ähm, hier den, der Angst, die man haben muss vor einer Bedrohung, Dreimal dürfen Sie raten, was jetzt als nächstes kommt. Ähm, ich bin gespannt, wie radikal das Spiel dieses Setting auserzählt. Bin mir auch sicher, dass wir nicht alles sehen werden, was hier möglich ist. Ähm, und ich gehe deshalb davon aus, dass ich, nachdem ich das Spiel beendet habe, noch einmal andere Entscheidungen treffen werde, um diese Szene nachzureichen, um möglicherweise eine andere Narration. Um, äh, dem Spiel zu entlocken, die mit Sicherheit angelegt ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie dabei bleiben und gespannt sind auf das nächste Mal. Ähm, das hoffentlich nicht so lange dauert. Also bis dahin.